Ich bin Luca Prinz, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere, ich schraube gerne an meinem Bus und ich mache gerne YouTube-Videos. Wenn es keinen Van geben würde, dann äh, wäre ich wahrscheinlich Ingenieurinformatiker geworden. Ich würde mir so kreative Ideen einfallen lassen, wie ich irgendwas im Leben verbessern kann. Also so Minicomputer, ich wollte auch für den Bus einen Bus so einen Minicomputer einbauen.